Hast du das Gefühl, dein Leben bräuchte eine neue Richtung? Oder du weißt, dass du etwas verändern möchtest, aber nicht so genau was? Oder du hast ganz viele Ideen und Vorstellungen, was du alles machen möchtest, kannst dich aber nicht entscheiden? Dann möchte ich dir in drei Schritten zeigen, wie du für dich eine persönliche Vision entwickeln kannst. Und diese Vision wird dir wie ein Wegweiser dabei helfen, dein Potenzial zu entfalten und der Mensch zu werden, der du gerne sein möchtest. Hallo, mein Name ist Gregor Klavikowski vom Kanal Besser Strukturiert. Und weil ich persönlich daran glaube, dass Strukturen dabei helfen, gerade komplexere Themen zu entwickeln, habe ich für das Thema Entwickeln einer persönlichen Vision eine recht einfache Struktur entwickelt, die dir dabei hilft, Deine persönliche Vision auch zu finden. Ich habe das Thema, weil es komplex ist, auf mehrere Videos verteilt. In diesem ersten Video werde ich etwas darauf eingehen, was eine persönliche Vision ist und warum ich glaube, dass es hilfreich ist, eine persönliche Vision zu haben. Dann werde ich Dir in drei Videos die einzelnen Schritte zeigen, die Du machen kannst, um für Dich eine persönliche Vision zu entwickeln. Und im letzten Video gibt es dann auch ein paar allgemeine Hinweise. Wenn dich diese Videos und andere strukturierende Anregungen für Berufsleben oder Alltag interessieren, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Ich werde hier regelmäßig neue Themen vorstellen, alles unter dem Motto Besser strukturiert. Was ist eine persönliche Vision und warum lohnt es sich überhaupt eine persönliche Vision für sich zu entwickeln? Darüber möchte ich in diesem Video noch etwas sprechen. Und natürlich bin ich nicht der Erste, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Es gibt viele Videos, es gibt Bücher, es gibt ganze Coaching-Programme dazu. Und natürlich hat sich auch die Wissenschaft der Psychologie intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und es gibt viele Studien rund um das Thema. Und das ist so viel Material, das ist schon wieder unübersichtlich. Meine Motivation für dieses Video ist deshalb, dir so eine, eine Art roten Faden zu deiner persönlichen Vision zu legen und deswegen habe ich es auch möglichst einfach gemacht. Wenn du die erstmal hast, kannst du dich weiterentwickeln, du kannst andere Methoden ausprobieren und so schrittweise deine Entwicklung weiterführen. Also, lass uns einfach loslegen. Was ist nun eine persönliche Vision? Eine persönliche Vision ist einfach ein Zustand in der Zukunft, den du erreichen möchtest. Wann das ist, ob in einem, in drei, in fünf oder in zehn Jahren, das entscheidest du am besten selber. Wichtig ist aber, dass du diese Vision möglichst genau beschreibst. Weil das haben viele Studien gezeigt, je besser man eine Vision verinnerlicht hat, je klarer man sie hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie auch erreicht. Und diese genaue Beschreibung einer persönlichen Vision ist eben das, was sie von bloßem Wunschdenken oder Vorstellungen unterscheidet. Und ich möchte dir mit meinen Videos dabei helfen, genau so eine konkrete Vision für dich zu entwickeln. Weshalb lohnt es sich, eine persönliche Vision zu entwickeln? Ich habe es ja schon gesagt, es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass Menschen die sich eine Vorstellung von ihrer Zukunft machen, ein glücklicheres, erfolgreicheres Leben haben und insgesamt eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Träume und Wünsche auch zu verwirklichen. Eine Vision ist dabei dann wie ein inneres Bild, das dir die Richtung weist und das aus sich heraus wirkt und dir hilft dann in konkreten Fällen auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und andersrum gesagt, wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte, werde ich wahrscheinlich auch nicht dort ankommen. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Wünsche, Vorstellungen, Dinge, die er möchte, die er erreichen möchte, Werte, die er verwirklichen möchte. Und deswegen ist es wahrscheinlich gut, sich darüber einfach mal Gedanken zu machen, die aufzuschreiben und dann wirken zu lassen. Ich auf jeden Fall habe in meinem Leben oft die Erfahrung machen dürfen, dass es funktioniert. Dinge, die ich mir vorgestellt habe, die ich mir sehr stark gewünscht habe und eben auch konkret beschrieben habe, die sind auch tatsächlich eingetreten. Und dieses Wissen, diese Erfahrung möchte ich einfach weitergeben und das ist für mich eine der Hauptmotivationen für dieses Video. Ein Gedanke ist mir dabei aber auch noch besonders wichtig. Unser Leben verändert sich ständig. Unsere Rahmenbedingungen verändern sich ständig und jetzt Corona hat gezeigt, wie schnell sich Dinge, die für uns völlig selbstverständlich sind, als nicht selbstverständlich herausstellen. Deswegen ist für mich gerade der Wert von so einer persönlichen Vision der, dass ich auch bei geänderten Rahmenbedingungen oder wenn sich etwas in meinem Leben ändert, die Richtung halten kann, weil ich weiß, wo ich am Ende des Tages hin möchte. Natürlich heißt das dann konkret, dass ich vielleicht andere Wege gehen muss, andere Entscheidungen treffen muss und das ist völlig in Ordnung. Deswegen glaube ich eben nicht an den großen Masterplan, den ich jetzt Schritt für Schritt abarbeite, sondern eben an dieses Modell eines, einer Vision, da weiß ich, wo ich hin möchte und wie dann die Wege sind, das wird sich abhängig von den Lebensumständen dann schon zeigen. Und es kann auch gut sein, dass deine Lebensumstände irgendwann so sind, dass du deine Vision verändern musst. Auch das ist vollkommen in Ordnung. So ist das Leben eben, alles ändert sich, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, wo man hin möchte. Und insofern ist die persönliche Vision ein Werkzeug, um am Ende eben deiner Vorstellung von deinem Leben möglichst nahe zu kommen. Vielleicht noch ein kleines Wort zum Thema was ist eine Vision und was ist ein persönliches Ziel? Da kann man Unterscheidungen machen. Ich glaube, grundsätzlich ist eine Vision etwas Größeres und ein Ziel etwas Kleineres. Am Ende des Tages glaube ich, dass die Mechanismen sehr ähnlich sind, die uns dabei helfen, sowohl Ziele als auch Visionen zu erreichen. Deswegen würde ich da keine so große Unterscheidung machen. Und wenn dir eine Vision jetzt zu groß ist, dann kannst du auch gerne die gleiche Methodik für ein konkretes Ziel verwenden. Das wird genauso funktionieren. Ich habe das Thema persönliche Vision jetzt natürlich nur angerissen. Es gibt dafür noch total viel Material und es gäbe auch noch ganz viele Dinge zu sagen, aber ich möchte diesen Teil bewusst kurz halten, weil es mir ja bei meinen Videos rund um die persönliche Vision vor allem um die Methode geht. Also, lass uns rübergehen in das nächste Video. Im ersten Schritt zeige ich dir, wie du deine persönliche Vision entwickeln kannst. Besser